Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der Nacht, wieder mal ist es soweit. Der Gleichsatzkanal gibt sich die Ehre in Form meiner Person. Lokführer Hannibal alias Werner G. Petschko. Am Start ist die Nummer 304 A ein gewisser Jacques Lacan, Psychoanalytiker letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts in Deutschland reden gemacht, von sich reden gemacht, in Frankreich schon länger in ja, so gut wie aller Munde im Schulterschluss mit, na wie heißt der gute Mann, Foucault und hier ähm, in einem Buch über Lacan von Bernhard Taurek, dort heißt es, Lacan verkündet das Ende der Repräsentation. Die Sprache repräsentiert nicht, sie existiert als Geste, äh, als Körper, als Geste, als Körper, Geste oder als Schweigen. Und äh, darin in sowas erschöpft sich dann auch die, der Beitrag dieser französischen Psychoanalytischen Schule. Das Ende der Repräsentation, das ist schon seit den alten Griechen verkündet, bloß hat das niemand gehört. Die Sprache nicht repräsentiert. Klar repräsentiert sie aber nicht eins zu eins. Sie ist nicht, steht nicht an Stelle dessen, worüber sie etwas aussagt. Weil Sprechen und eine Sache existieren, sind völlig verschiedene Dinge, die nicht auf logische Weise ineinander übergeführt werden können, genauso wenig wie ein gehörter Ton nicht in ein, ein äh, gesehenes Lichtbild, eine Gesichtsempfindung übersetzt werden können oder ein gehörter Ton kann nicht übersetzt werden in eine Tastempfindung. Da gibt es kein gemeinsames Drittes, außer eben, dass es sich um die Sinne handelt und das sogenannte Bewusstsein, das ist die Idee, die Theorie, die Einheit dieser ganzen Angelegenheiten, die da möglicherweise abgehen. Und die Sprache als Körper, ja gut, Körper, Als Korpus wird gesammelt. Google sammelt die Sprache als Korpus und analysiert dann daraus äh, alles Mögliche, als Schweigen die Sprache. Negativität der Sprache, das Schweigen, auch als Kommunikationsmittel. Entscheidend ist aber immer äh, die Intention, das Begehren, das Trachten, äh, habe ich jetzt in letzter, in letzter Minute noch erfahren. Das Trachten ist auch Thema, Interesse, Bedürfnis, Zweck und das ist auch äh, immer schon der Zweck, Funktion der Sprache gewesen. So zu tun, als ob, als Hilfsbegriff, nichts anderes, wer da jemals geglaubt hat, es wäre da eine Wahrheit oder ein allgemeingültiges Wissen oder eine objektive Erkenntnis mit im Spiel, der ist sowieso auf verlorenen Posten, aber dieser Aberglaube hat halt einfach die Welt regiert, seit Aristoteles. Und nur deshalb konnte jetzt hier so, so eine Verkündung ähm, des Endes der Repräsentation da bei bestimmten Leuten für Aufruhr, für Aufsehen, Sorgen. Ah, oh, die Sprache repräsentiert nicht, sie existiert als Schweigen. Big Deal, sage ich dann auch. Und schon geht's weiter, nächste Nummer. Sobald ich etwas durch ein Wort ersetzt ausgedrückt habe, findet eine Entfremdung statt. Äh, das ist jetzt hier schon, äh, aus welcher Sicht wird hier gesprochen, ist die erste Frage, die zu stellen ist. Denn ähm, ganz offensichtlich ist es hier kein Objektivismus, sondern er empfindet ein Subjekt, eine Entfremdung durch die Objektivation. Jetzt äh, einmal, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht mit äh, in Bezug auf die, die Dinge der sogenannten äußeren Welt hier stattfindet, dieses Gefühl der Entfremdung, sondern in Bezug auf die eigene Person, das eigene Ich selbst, indem jemand einfach äh, das Gefühl hat, dass keines dieser Worte äh, genau das trifft, äh, was jetzt eigentlich Sache ist. Und der Mensch, das Individuum sucht und sucht nach Worten und äh, findet keines als adäquat. Schriftsteller kennen das vielleicht. Äh, aber auch in einer Auseinandersetzung mit jetzt, sage ich mal, dem Ehepartner, Lebenspartner, wie auch immer, wird dann ein Punkt erreicht, an dem der Worte genug gewechselt ist, weil man noch stundenlang so weitermachen könnte, sich vielleicht nur noch mehr in irgendeine Idee, Vorstellung verrennt, und womöglich angreiflich wird, aber das dann eher in den, äh, auf den billigen Plätzen. Ja, dieses Gefühl der Entfremdung, da gibt es auch ganz äh, berühmt, im Bildungsbürgertum vielleicht berühmt, diesen, diesen äh, Chandon-Brief von Hugo von Hoffmannsthal, wie er da beschreibt. Wie hätte eigentlich auch hier in diese Trilogie gehört, diese Stelle wo er beschreibt, wie er das Gefühl hat, dass ähm, die Worte wie, äh, wie faule, modrige Pilze in seinem Mund, äh, so ungefähr die Tour. Eindrucksvolle Darstellung, muss man sagen, sehr ernüchternd, aber natürlich auch et etwas sehr überzogen in dieser fast äh, tragischen äh, Konsequenz. Äh, so viel zu dem Thema. Ähm, Psychiater können da sicher mehr erzählen, inwieweit äh, Menschen, die sich, äh, die sich gerade auf bestimmte, aber eben äh, unrealistische, sagen diese Therapeuten, äh, Idee einer, einer Wirklichkeit da festlegen, fixiert sind ähm, diese Art von Empfremdung andersrum, also mit Objektivität entfremdet in der Objektivität im, im An und für sich, im an sich lebend und äh, das eigene Subjekt äh, gar nicht im Blick haben. Und dann geht's ab zum Therapeuten. Jetzt haben wir wieder einen äh, Atomphysiker mit äh, profunden Erfahrungen in Bezug auf etwas wirklich Existierendes. Nils Bohr Dialektiker äh, und Eingeweihten ein Standardwerk. Schreibt da, klassische Begriffe beziehen sich auf wirklich Existierendes, scheinbar. Also äh, im, im äh, Bewusstsein der Normalverbraucher, im naiven Realismus müsste man hier einschränken. Aus dieser These folgt natürlich, dass sich die klassische Ebene und die Quantenebene voneinander radikal unterscheiden. Also von, äh, könnte man jetzt äh, äh, dreierlei Stadien ähm, konstatieren. Einmal die, äh, den naiven Realismus, das vorwissenschaftliche Denken sozusagen und dann das wissenschaftliche Denken als die klassische Ebene. Äh, Identitätspositivismus, äh, Empirismus, wirklich, die Empiristen glauben, etwas wirklich Existierendes äh, vor sich zu haben, aber derweilen sie nur praktisch äh, umgehen mit dem Stoff, der ihnen zur Verfügung steht. Aus dieser These folgt natürlich, dass sich die klassische Ebene und die Quantenebene voneinander radikal unterscheiden und dass es nicht möglich ist, den Übergang von der einen zur anderen so ohne weiteres zu analysieren. Der Übergang ist und bleibt ein unteilbarer Sprung. Ist eigentlich keine große Sache, ist nur so ein Big Deal, wenn man, von, wenn, wenn man die Idee einer, einer an sich existierenden Wirklichkeit für alle allgemeingültig existierenden Wirklichkeit im, im Kopf hat. Nur in Bezug auf eine solche gibt es jetzt hier diese Sprünge. Wenn das wegfällt, dann ist der naive Realist mit seinem vorwissenschaftlichen Denken, der benutzt halt die Begriffe, die ihm zur Verfügung stehen und das Bewusstsein, das er hat, und mit der Erfahrung. Und dann geht da das Ganze seinen Weg. Wie äh, genauso der Wissenschaftler äh, mit einem anderen Sprachschatz, mit, einer anderen, mit einem anderen Bewusstsein, aber auch nur irgend so einer Theorie äh, in Bezug auf die Wirklichkeit, wahrscheinlich objektivistisch und äh, ja, ist halt dieser Meinung, hat diese Auffassung, die mit, wie soll die mit dem naiven Realisten in Einklang gebracht werden, wenn es kein gemeinsames Drittes wie eine übergreifende, die Idee einer, so einer übergreifenden Wirklichkeit, wenn es die nicht gibt, dann hat jeder seine eigene Meinung. Und mit der Quantenebene ist es auch nichts anders, Da ist es ein ganz bestimmter Bereich der sogenannten Realität, der mit, diesen oder jenen Mitteln, Begriffen, dann äh, bearbeitet, beobachtet, wie auch immer, wird und äh, fertig. Man schaut, wie man das in irgendeiner Produktion äh, verwenden kann. Sonst wie diese Notwendigkeit, da alles in eine einzige, für alle allgemeingültige Wirklichkeit äh, zu bringen ist nur eine fixe Idee, äh, die äh, die Aufgabe hat, äh, dass äh, die, die höheren Mächte, die früher durch äh, König und, und äh, Gott äh, da äh, repräsentiert wurden, jetzt eben ist es jetzt eben diese Art von äh, objektiver Erkenntnis, objekt, allgemeingültiger Wahrheit, äh, in den meisten Fällen durch äh, wissenschaftliche Beweisbarkeit, Papo, äh, der aber dann letztlich nichts anderes einfällt als ein, ein Urknall für die Entstehung der Welt, ein, eine äußerst... Ähm, in Anführungsstrichen plausible Lösung. Zur, äh, um das jetzt nochmal zu wiederholen an dieser Stelle, zur Ordnung, Regelung des Gemeinschaftslebens ist allein notwendig, die Interessen äh, gegeneinander abzuwägen, um jetzt irgendeinen Interessenkonflikt oder einen Streit zu regeln, weil die Gemeinschaft auf bestimmten Wertvorstellungen fußt, diese Grundgesetze, Verfassungen wurden bisher immer einfach so gegeben, nach Beispiel der französischen Revolution oder amerikanischen, so im Grunde genommen. Und es war die Zustimmung der Bevölkerung, die ist eigentlich keine, wo man sagen kann, dass, das, sind, das sind jetzt qualifizierte Urteile mit dem Spiel. Das steht alles noch aus. Der, der Tag wird, irgendwann wird der Tag kommen, dass die Masse der Menschen, mm -hmm so weit ist, bewusstseinsmäßig, intellektuell so weit ist, tatsächlich mitreden zu können. Und äh, konstruktive Beiträge äh, da abzuliefern und nicht so, dass man äh, durch, durch äh, das, die, die, die, die Mit, äh, Mitbestimmung von irgendjemandem, der von hinten und vorne keine Ahnung hat, nur behindert wird und, und Sachen äh, verunmöglicht werden aufgrund irgendeiner massenhaften Dummheit. Das ist momentan der Fall, da wird zwar nichts verhindert, aber es existiert eben die Art der Organisation, von Gesellschaft und Staat auf dem, auf dem Rücken, auf dem argumentativen Rücken einer massenhaften Dummheit. Und das ist genau der Moment wo ich äh, feststelle, dass ähm, etwas weniger als 15 Minuten noch zur Verfügung stehen. Also äh, Nils Bohr, unteilbarer Sprung, überhaupt das, dieser Sprung äh, ist äh, überflüssig. den braucht es nicht. Der nächste Punkt, ähm, der Begriffsrealismus gilt als überwunden. Das hat irgendeiner Schla irgendein Schlaumeier hat es, äh, in irgendeinem Buch geschrieben. Ausgehend auch wieder ein typisches Beispiel so für, für eine An sich-Ebene, da wird, äh, da wird äh, eine, eine Scientific Community äh, angenommen in der Vorstellung und innerhalb der derer ähm, ist, wenn jemand Begriffsrealist ist, also so, so jemanden nimmt man nicht ernst, der ist, ist eben, gilt als überwunden, also allgemein, wenn man jemanden fragt. Begriffsrealismus, das, das war einmal so ungefähr, aber in, auf der Straße im täglichen Leben der anderen 90 Prozent der Bevölkerung ist das Ganze in keinster Weise überwunden, da ist äh, knallharter Begriffsrealismus am Werk in den Alltagsgesprächen und dem, was da unter, unter den meisten Menschen passiert, da, da wird nicht reflektiert, dass es zwischen Wort und Sache, dass da ein, ein geistiger Unterschied zu machen ist, dass das völlig verschiedene Sachen sind. Diese hier der normal, normale Normalverbraucher, Durchschnittsmensch, der nimmt die äh, sie nimmt die Sachen so, wie er sie beschreibt. Das ist hier ein Computer und es ist ein Computer. Da, da gibt da wird nicht groß. Höchstens wenn, wenn das das soll ein Computer sein. Wenn man jetzt äh, irgendwas in, äh, in, in Zigaretten-Schachtelgröße kommt jetzt auf den Markt und da heißt, das soll ein Computer sein, aber ansonsten, äh, ein Motorrad ist ein Motorrad, was, was soll, es, soll es anders sein, ein Elefant. Und das ist eben, dies, dies, äh, was die Elite angeht. Die bildet sich gerade dadurch, dass Leute die, die Prozesse der Begriffsbildung begreifen und das in ihren Intellekt einfließen lassen. Also die, die Urteilskraft dieser Leute sieht man gerade an, an Juristen, da ist das meiste ist Begriffsjuristerei, da wird dann irgendwelchen begriffen. Wie die jetzt auszulegen sind und der am gewieftesten ist mit dem Auslegen, wo die Möglichkeit besteht, dass man das so auslegen kann, ist dann reicht in den meisten Fällen schon äh, ein, ein begründeter Zweifel, um jetzt einen, einen Schuldspruch zu verhindern bzw. einen Freispruch zu erreichen. Und das ist die Elite. Jemand, der hier durchsteigt, hier in diesen äh, mittlerweile 64 Folgen äh, zum Thema Abstraktionen, der ist intellektuell in der Lage, in allem, was passiert äh, oder was es gibt, ist ganz egal, in, in Sachen der Wissenschaft, in Sachen äh, Philosophie, in Sachen Politik, in Sachen... Religion, in Sachen Pädagogik, äh, überall, wo äh, Sprache ein Thema ist und äh, Denken ein Thema ist, da ist so jemand, der da nur die, die Grundbegriffe nur begreift, ist da äh, fit, um überall mitzumischen und entsprechend die, äh, ja zuerst einmal die Schwachsprache, Wachpunkte anzusprechen, weil Normalverbraucher oder, oder Leute, die sich da in Szene setzen, eher auf eine Kritik reagieren, beziehungsweise eine Übereinstimmung zwar zur Kenntnis nehmen, aber deshalb, das trägt es nicht dazu bei, um irgendetwas zu reflektieren. Gut, dann... Äh, Jetzt zum nächsten Punkt Nummer 308. Hier ist, wird die Unterscheidung zwischen Analyse und Synthese getroffen und zwar heißt es hier vom ersten Moment an ist die Erzeugung der Sprache ein synthetisches Verfahren. Synthetisch in dem Sinn, dass ja die Begriffsbildung wie Klar, allseits klar sein dürfte die Begriffsbildung äh, so abläuft, dass ein Subjekt mit Bewusstsein einer ungeformten, einem ungeformt formlosen, phänomenalen irgendetwas äh, zuerst einmal gegenübersteht, das ist die berühmte wissenschaftliche äh, Voraussetzungslosigkeit, also nichts als gegeben annimmt. Und dann, ähm, tja, wenn man jetzt nicht auf die üblichen Verfahren zurückgreift, um irgendetwas mit dem Namen äh, zu bezeichnen, der üblich ist, dann muss jemand redlicherweise oder mit einem vorhandenen intellektuellen Gewissen feststellen, dass es letztlich für die Bezeichnung oder für die Namensgebung noch besser keinen logischen sondern nur einen äh, praktischen Grund gibt. Also keinen theoretischen, logischen, allgemeingültigen, sondern nur einen speziell äh, praktischen Grund. Dass also äh, die Bezeichnung, die jemand jetzt äh, vornimmt für irgendeine Sache, nichts mit äh, Wissen zu tun hat und auch nichts mit Erkenntnis und nichts mit Wahrheit, sondern nur damit, dass eine bestimmte Sache, eine, auch eine Vorstellung, irgendein Gegenstand des Bewusstseins in irgendeiner Weise bezeichnet wird, um zur Klärung ein, eines Phänomen oder eines Geschehens oder was weiß ich ähm, beizutragen. Das ist aber äh, die treibende Kraft ist aber ein Interesse, weil von dieser Klärung ein Nutzen abgeleitet werden kann. Es hat aber äh, so diese Begriffsbildung hat aber in, in keinster Weise etwas mit äh, Erkenntnis zu tun, also mit objektiver Erkenntnis. Und um jetzt zu dieser Nummer 308 zurückzukommen. Ähm, die Erzeugung der Sprache ist ein synthetisches Verfahren und die, äh, die Urteilskraft äh, besteht darin, in der Analyse dieses synthetischen Verfahrens, letztlich nachzuweisen, kann man da schon sagen, äh, dass äh, worauf sich äh, äh, den, auf, den, äh, ja, auf den Grund zu führen, sagen wir mal so, auf den Grund zu führen, wie diese Synthese bzw. Begriffsbildung zustande kommt. Äh, sprich, es wird dann, wenn das seinen geregelten Gang geht und mit entsprechendem logischem Vermögen und mit äh, intellektueller Redlichkeit wird dann festgestellt werden, dass die letztlich diese Begriffsbildung nicht notwendigerweise so sein muss, wie sie geschehen ist, sondern auch anders hätte sein können. Und das, ist dann der, das wäre dann der Punkt für ein eine andere Theorie. Und dann kann jetzt von mir aus wieder derjenige dann beim anderen durch eine Analyse dieser Begriffsbildung, das heißt der einen Abstraktionsstufe dann Schritt für Schritt bis dann hinunter zum, zum ersten oder zum auslösenden Begriff, dann festzustellen, dass jetzt eben von mir aus für diese Theorie das genauso wenig gilt, dass die jetzt nur so und nicht anders äh, sein kann. Und äh, wenn dann die Rechthaberei wegfällt, dann werden sich diese Leute, weil sie ja miteinander argumentieren können, äh, sich der Begriffsbildungsprozesse bewusst sind, dann auch die Probleme an der Sache äh, feststellen können, beziehungsweise die Punkte, äh, an denen es hakt. Im Moment hakt es gerade an, am Rest meiner Zeit, Es bin eigentlich schon vorbei, aber äh, ein, zwei Minuten, die gehen dann noch, äh, weil ich hinterher äh, die größeren Hänger rausschneide und da, da kommt dann auch mal eine halbe Minute dabei rum, sage ich mal. Jetzt überlege ich gerade, ob die 309 noch eine größeres, größere Sache ist. Die Trennung von wissenschaftlicher Gegenstandsproblematik und philosophischer Sinnproblematik. Ja, da denke ich mal, da gibt es äh, einiges dazu zu sagen und deswegen, deswegen ist jetzt hier an dieser Stelle eine Markierung nötig und wie immer das falsche Werkzeug ausgewählt, aber jetzt bin ich eh schon vorbei. Für das Auge habe ich anscheinend in dieser Folge weniger getan, aber ich denke mal, der Wesentliche ist, ist ohnehin, der Podcast, die, die, das größere Ding hier, anhören ist, ja, muss ich ja selber zugeben, ist sicher, Easier für mich, also ich höre mir solche, solche Sachen lieber, lieber an, aber es gibt auch Leute, die wollen das mitlesen und die sind da besser mit dabei, können sich da mehr dabei da, vorstellen. Gut, ich markiere das dann besser hinterher. Folge 64. Der philosophischen Trilogie ähm, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik ist äh, hiermit Geschichte. Es hat mich äh, wieder einmal gefreut, obwohl die ganze Chose jetzt äh, schon langsam zu Ende geht. Peace und out.